Ist RNG Online-Roulette Betrug, manipuliert und nur Casino-Abzocke? Das Internet und YouTube sind überflutet mit angeblichen Beweisvideos von funktionierenden Online-Roulette-Systemen, die in den meisten Fällen auf gefährlichen Provisionen basieren. Nun ja, das ist auch verständlich. Immerhin geben die Online-Casinos den Herrschaften Provisionen von bis zu 40 von den Verlusten. Also ist es gar nicht Sinn und Zweck, ihnen etwas Gutes zu geben. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Hiebe sie bekommen, desto höher der Verdienst, und das ist auch der Grund, warum Links zu Online-Casinos in Videobeschreibungen oder Banner auf Webseiten existieren. Ich will diese Absicht nicht jedem unterstellen, aber wenn wir uns auf fast immer einigen, dann ist daran nichts auszusetzen, glaube ich. Meistens sind diese Beweisvideos mit Resultaten vom RNG-Roulette zusammengeschnitten. RNG steht für Random Number Generator, also dem sogenannten Zufallszahlengenerator. Mancher Zuschauer der Videos ist so elektrisiert von der eigenen Hoffnung, mit einem 1-2-3-System schon bereits in den nächsten sieben Tagen Millionär zu werden. Als wäre es das leichteste der Welt, dass er gar nicht bemerkt, der unaufhörlich in den Himmel schießende Gewinnsaldo im Video ist in Wirklichkeit mit Spielgeld und nicht mit echtem Geld entstanden. Ja, ja Spielgeld. Das, was Ihnen fast jedes Online-Casino zur Verfügung stellt. Ja, dann würde ich auch alles riskieren. Ich weiß, das ist an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, aber die meisten Zuschauer sind eben mehr von der Möglichkeit gefesselt, nächste Woche schon Millionär zu werden, als sich mal die Frage zu stellen, wenn es denn so einfach wäre, dann müssten doch schon längst alle Casinos bankrott gegangen sein, oder? Sind sie aber nicht. Jede Woche kommen neue dazu und neue Provisionen, die an die Werber ausgezahlt werden. Nun die Antwort auf die Frage, was es mit dem RNG in Online-Casinos auf sich hat. Ist das jetzt Abzocke oder nicht? Die Antwort ist ganz eindeutig. Wer gegen ein RNG-Roulette spielt, der ist wirklich arm dran. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. RNG ist kein echter Zufall. Die angeblichen Firmen, die den RNG überprüfen und sogar mit hübsch anzusehenden sogenannten Zertifikaten ausschmücken, sind in der Regel eigens zu diesem Zweck eingerichtete Tochtergesellschaften der Online-Casinos, die wie die Online-Casinos selbst in irgendeinem anonymen Briefkasten in Malta, Zypern oder einem anderen Online-Casino-Protektorat ihren Geschäftssitz vorgeben, der in der Regel entweder aus einem treuhänderischen Schattenmann oder eben nur aus einem Schlitz zum Einwerfen von Briefen besteht. Also kontrollieren sich die Online-Casinos quasi selbst. Man braucht kein Hellseher zu sein, wissen, was so ein RNG dann wert ist, nämlich gar nichts. Der RNG ist nur ein Automat, wie in der Spielhalle, keine Chance, pure Abzocke meiner Meinung nach. Nach Gutdünken entscheidet das Online-Casino mit dem RNG, wie viel Ihnen der Roulette-Automat, und ich wähle bewusst das Wort Automat, abnimmt. Echter Zufall entscheidet dort nicht. Es gibt keinen echten Zufall nur die fest eingestellte Auszahlungsquote, die was weiß ich wie hoch sein kann, die Software, deren Geheimnisse nicht offenbart werden und wie Sie jetzt wissen, keiner unabhängigen Kontrolle unterliegen. Vor Jahren gab es ein Online-Casino, bei dem man sozusagen ein eigenes Casino, so eine Art Unterlizenz, für lau anmieten konnte. Man teilte die Gewinne mit dem Betreiber und jeder hatte sein Auskommen. Ein Insider zeigte mir die RNG-Software. Es war nicht zu glauben. Mit einem einfachen Schieberegler konnte die Auszahlungsquote nach Gusto rauf- und runter runtergeschraubt werden. direkter Monitor, während des Spielbetriebs und die Änderungen wurden sofort wirksam. Mit dem RNG werden die Spieler langfristig ausgenommen wie die Weihnachtsgans. Das ist nicht nur eine Sauerei. Diese Art Online-Roulette zu betreiben, ist blanker Betrug in meinen Augen, weil nur echter Zufall fairer Zufall sein kann. Aber was wollen Sie denn dagegen unternehmen? Ganz einfach. Lassen Sie die Finger vom RNG. Wollen Sie weiterhin mit RNG-Roulette abgezockt werden, dann ist das natürlich Ihre freie Entscheidung. Möchten Sie aber fairen und echten Zufall, dann spielen Sie ab jetzt nur noch gegen echte Live-Dealer im Online-Casino. Nur dort, wo ein Mensch die Kugel dreht, entsteht echter Zufall. Alles andere war schon immer Abzocke und wird es immer sein. Hoffentlich sehen Sie nun die impertinenten Gewinnervideos, die Ihnen Millionen auf der Basis von Erfolgen beim RNG-Roulette zeigen, aus dem richtigen Blickwinkel. Mit Spielgeld, in den Videos, lassen viele Online-Casinos ihre Gäste gerne absichtlich gewinnen. Das ist im RNG einprogrammiert. Wer mit Spielgeld eher gewinnt, der kommt auch eher in Versuchung, echtes Geld zu investieren. Dann schnappt die Falle zu und der RNG kann als Henker seines Amtes walten.